Herzlich willkommen jetzt äh, zur nächsten Ausgabe von Larnstory TV. Ich freue mich äh, ganz besonders auch mit dem Geschäftsführer, mit dem Johannes Höbelmann und der Tochter Caroline gemeinsam hier am Tisch zu sitzen. Äh, an einem wunderschönen tic tisch nehme ich mal an. Ne? Und ich ähm, freue mich natürlich äh, erstmal so ein bisschen einen Einblick oder vielleicht eine ganz kurze Vorstellung zu bekommen, äh, auch die Zuschauer, die jetzt äh, TIG24 hier noch nicht kennen. Ähm, willst du dich mal ganz kurz vorstellen, ja. äh, was macht TIG24 mhm. denn so? Also mein Name ist Johannes Hufmann. ich bin der Geschäftsführer von TIK24. Wir sind seit fast 25 Jahren im TIK Holzmöbelgeschäft tätig. Wir importieren seitdem aus Indonesien direkt und verkaufen früher in stationären Geschäften. Und dann hat sich das Kaufverhalten doch deutlich geändert und jetzt verkaufen wir auch mehr und mehr. Im Internet. Okay. Und wir haben unser, unser System komplett geändert in den vergangenen Jahren. Wir haben uns konzentriert hier in Betpochau auf eine Stelle mit einem großen Ausstellungsraum, mit einem großen Lagerbestand, wo wir die Ware aus Indonesien direkt herbekommen und hier ähm, jetzt im, im Verkauf anbieten. Also alles, was wir hier sehen, ist schon auch seit 25 Jahren aus Indonesien gekommen, die ganzen Tickmöbel oder noch aus anderen Bereichen, aus ja, anderen Regionen? Wir haben aus Indonesien und China importiert, aber zu 90 Prozent aus Indonesien. Die Ware ist nach wie vor in einer hochwertigen Qualität. Die Modelle ändern sich im Laufe ja. der Zeit, der Geschmack ändert sich der Kunden und somit werden die, die Modelle auch immer jederzeit wieder angepasst. Also habt ihr, wie viele Geschäfte waren es dann vor 25 ja, wir Jahren? Wir hatten äh, in der Spitze vor 15 bis 20 Jahren annähernd zwölf Geschäfte. Ja. Und ähm, da war aber das Kaufverhalten ganz anders. Da wurde regional eingekauft, da gab es praktisch so gut wie kein Internet. Der Kunde kam ins Geschäft, hat die Ware dort mhm. gekauft. Und das hat sich in der Vergangenheit ja ganz deutlich geändert. Wir haben dann sukzessive die Filialen äh, geschlossen, weil einfach die Umsätze nicht mehr da waren. Mhm. Die Kosten waren zu hoch durch Miete und durch Personal. Und wir haben dann nach und nach das Online-Geschäft ausgebaut. Mhm. Und, ähm, also sprich mit eigenem Online-Shop, eigenem Online-Auftritt. Unsere und Adresse war schon immer TIG24, das war schon sehr markant. Kommt noch aus der Zeit, als es Bank 24 und 24 Stunden Service war, weil die erste Idee, das ist schon fast 25 Jahre alt. Wir hatten auch das erste, ja, also die ersten Präsenzen im Internet auch schon vor 15 Jahren, aber die Verkäufe, das Shop war natürlich noch nicht optimiert und mhm. da haben wir jetzt ja daran gearbeitet. Spielt da auch so ein bisschen vielleicht so ein Generationsthema eine Rolle, wo man vielleicht so denkt, hey, ist das mit dem ganzen Online-Vertrieb wirklich so... Äh, gewinnbringend, ähm, hat es vielleicht eine Rolle gespielt? Weil eigentlich seid ihr ja ein ganz gutes Beispiel, So, ihr habt super viele lokale Geschäfte gehabt. Ja. Fokussiert euch jetzt auf eins, ähm, könnte man von außen sagen, hey, eigentlich ja eine ganz inspirierende äh, Story, so wie TIG24 das macht. Ja, man muss einfach äh, mit, dem, mit, dem, mit der Zeit übergehen. Ähm, also dieses ähm, System der Geschäfte war überholt. Mhm. So, und dann waren nachher die Gewinne nicht mehr zu erzielen, die wir früher äh, in den verschiedenen Filialen äh, erzielt haben. Und somit haben wir dann gedacht, so, muss irgendwas passieren. Mhm. Und da, da ist uns eigentlich die Idee gekommen, wie viele andere Geschäfte es ja auch schon machen, einfach zu konzentrieren und das Internet massiv auszubauen. Und das führte dazu, dass wir natürlich uns auch umstellen mussten. Das heißt, die Ware, die wir in Indonesien gekauft haben, musste jetzt boxpacked nach mhm. Gurtmaßen, sortiert und passend für den Versand optimiert geliefert werden. Das war in der Vergangenheit anders. Dann kamen die Leute ins Geschäft, haben es mitgenommen. Mhm. Und heute werden Kartons gepackt und verschickt. Mhm. Also und, und wie findest du das persönlich so? Ist ja, das Ich muss mich da nur echt dran gewöhnen. Mhm. Deswegen ja. ist das halt auch eine Generationssache natürlich. ist ja halt in meinem Alter. Die Leute sind noch alle ins Geschäft gegangen. Mache ich auch heute noch. Die wollen was anfassen, die wollen mhm. fühlen, die wollen Riech probieren. Die vor allem, oder? Die wollen äh, vor allen Dingen auch sitzen, auf dem Stuhl probieren oder auf einer Bank sitzen, probieren, ob man bequem sitzt. Mhm. Aber durch das Fernabsendegesetz ist ja auch so, dass der Kunde die Möglichkeit hat, nach 14 Tagen die Ware zurückzuschicken. Wir müssen allerdings feststellen, das war in der Vergangenheit auch schon immer so, dass die Leute doch von der Ware so überrascht, von der Qualität so überrascht sind, dass wir so gut wie keine Rücksendung ja. haben. Es kann mal was kaputt gehen durch den Versand, das passiert, aber ansonsten gibt es keine Rücksendung. Die Leute sind eigentlich überrascht, wie die Qualität ist. Ja, super. Und das spricht eigentlich dafür. Und ja. wir haben ja auch heute fast the shop beispielsweise, das sind so Dinge, die kannte man vor 20 Jahren ja auch nicht, aber das sind heute Bewertungskriterien, die der Online-Nutzer eben auch ja. als Grundlage nimmt, ob das ein seriöses Geschäft ist. Aber wir haben ja, sind ja seit 25 Jahren im Markt präsent und das ist ja schon eine sehr lange Zeit und wir haben uns ja wirklich darauf spezialisiert, und in dieser Liga wie wir die Teakmöbel verkaufen gibt es in Deutschland ganz wenige jetzt natürlich auch mit der, der ich sag mal dem neuen Online Shop und so weiter stellt man sich wahrscheinlich jetzt auch auf die nächsten 25 Jahre ein ne? ist das äh, auch so mit dem Hinblick äh, dass man da einfach ja jetzt eben mit der Zeit geht und einfach da äh, mehr und mehr die digitale Kommunikation und auch den Vertrieb in den Fokus stellt? Ja, natürlich. Ähm, auch wenn es mir vielleicht nicht so in den Kram passt und ich vielleicht noch derjenige bin, der ja. das eher auf die herkömmliche Seite macht, geht der Weg nicht daran vorbei. Das ja. ist ganz klar. Und das haben wir auch eingesehen. Und deswegen haben wir auch ähm, die Sache genutzt, um einfach das Ganze digitaler präsenter zu machen, um natürlich auch die ähm, Geschäfte zu forcieren im Internet. Mhm. Und wir merken, wir sind ja jetzt ganz kurz erst am Start mhm. mit der neuen Webseite und wir haben doch schon einen deutlichen Erfolg. Also cool. es kommen wirklich aus ja. der ganzen Republik Aufträge, das muss man wirklich so sagen, und wirklich auch große Aufträge, die wir sonst nicht erhalten hätten. Die Leute kriegen natürlich eine unglaubliche Markttransparenz mhm. in Kürze, wenn sie einmal auf der Webseite sind, können sie sich informieren. Preis-Leistung muss natürlich stimmen und ich glaube, der Service bei uns ist okay, der passt uns und das gibt dem Ganzen cool. noch einen Erfolg. Ja. Ich bin gleich auch mal sehr gespannt, ne? wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, äh, weil du nicht ganz so viel Zeit hast, aber dann können wir gleich noch mit Caro äh, ein ja. bisschen weiter noch ein paar Fragen stellen. Was mich aber an der Stelle und die meisten Zuhörer vielleicht auch noch interessieren würde, äh, was, was noch eine letzte Frage vielleicht, ähm, was würdest du, ich sag mal, anderen Kollegen oder Kolleginnen so, ähm, in der Situation, die ein lokales Geschäft haben und so weiter, die gerade vielleicht auch dann vor der Überlegung stehen, ne? wie, wie mache ich das, schmeiße ich alles hin, Gehe ich nur online? Mache ich beides? Was würdest du denn empfehlen, so ganz offen gesprochen? Ja, ich glaube, dass die Kombination aus beidem der Weg der Zukunft sein wird. Also nur ein reines Online-Geschäft, da gibt es sehr, sehr viele Spezialisten für. Mhm. Da geht es auch nur um Preise und das ist, glaube ich, auch relativ schwer. Aber es gibt auch noch viele Kunden, die auch tatsächlich noch mal zu dem Online-Geschäft dann tatsächlich nochmal den Weg machen. Wir haben ja Kunden, die fahren 200-300 Kilometer bis ja. zu uns, uns äh, für ein spezielles Produkt, wollen es dann doch nochmal anfassen oder wollen sich einfach auch nochmal überzeugen, ist da auch was hinter. Es mhm. äh, ist ja auch im Internet so, dass nicht äh, alles äh, immer optimal ist. Äh, es gibt ja auch viele Betriebe, wo nachher nichts dahinter steht. Und das Klar. ist bei uns natürlich anders. Und ich glaube, die Kombination aus beiden wird die Zukunft sein. Ja. Also Stichwort Generationswechsel und auch ähm, ja. Urwechsel. Ne? Du wolltest gleich äh, aufbrechen, äh, hattest du gesagt. Ja. Ne? Äh, noch irgendwas, was du äh, den Zuhörern, Zuschauern ja, mitgeben willst? auch, ähm, dass wir bei uns in der Firma äh, es geschafft haben, den Generationsstab weiterzugeben. Meine Tochter ist jetzt mit in der Firma und das Schöne ist einfach, dass wir dieses äh, Prinzip aus online und äh, stationärem Geschäft jetzt praktisch in die nächste Generation führen können. Und das führt also dazu, dass ich eigentlich ganz beruhigt bin, dass es weiterlaufen wird. Es wird anders weiterlaufen, als wir es in unserer Zeit gemacht haben, und es wird weiterlaufen. Und ich glaube, da sind wir guten Mutes und ähm, die Ziele, die wir haben, sind hoch. Und meine Tochter wird uns schaukeln. den Schaukeln. <lacht> jetzt gehen wir mal in die digitalen Details. Johannes, vielen Dank, wir machen mal so. Tschack, ja. stöpseln jetzt um, wir sind gleich wieder hier. <lacht>